Hi und herzlich willkommen zur zweiten Edition unserer neuen Webcast-Reihe Inside Innovation, die wir vor allen Dingen deshalb aufgesetzt haben, weil wir ein bisschen tiefer in die Innovationsaktivitäten unserer Partner blicken wollen. Vor einigen Wochen, so vor vier, fünf Wochen, haben wir mit der DZ Bank angefangen und haben mit Dirk Elsner über ihr Innovation Lab gesprochen. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute Carmela ähm, holt vom, äh, von der Bundesbank, Head of Digital Office, bei uns haben, und dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich wirklich besonders, dass, dass wir dich heute da haben, weil die Bundesbank ist ja jetzt schon seit ziemlich genau mhm. zwei Jahren Partner ähm, äh, vom Tech-Quartier und Teil der Community. Und äh, ich bin gespannt, wenn wir ein bisschen tiefer in eure Innovationsaktivitäten schauen, auch mal über Herausforderungen sprechen, aber vor allen Dingen, wie ihr erfolgreiche Kollaboration wahrnehmen mit Startups oder auch anderen Innovatoren. Und ja, dann lass uns gerne starten. Sehr gerne. Carmela, lass uns doch direkt mal über ein Best Practice sprechen von euch, nämlich die Bundesbank Innovation Challenge, die ihr letztes Jahr zusammen mit uns durchgeführt habt. Wie war denn so die Story dahinter? Wie kamt ihr denn dazu? Wir sind ja seit gut zwei Jahren jetzt Mitglied im Tech-Quartier. Wir haben schon ganz unterschiedliche Formate mit euch gemacht, von Tech-Infusions, Workshops, Scoutings ähm, und wollten jetzt gerne ein Thema tiefer legen und das ähm, intensiver beleuchten und uns intensiver damit auch auseinandersetzen, wie sich Startups einer Fragestellung von uns von verschiedenen Perspektiven nähern. Ja, sehr schön. Äh, was war denn, wenn du jetzt ein Oberziel definieren müsstest? Was, was wäre das vom Programm selber? Voneinander lernen mhm. ist, glaube ich, das wichtigste Oberziel jetzt für das erste Programm gewesen. Zum einen wie werden wir als Zentralbank wahrgenommen, kann die Community auch von uns lernen, aber vor allen Dingen für uns, wie können wir lernen, wie können wir besser verstehen, wie sich ähm, Startups Fragestellungen nähern, wie sie Lösungen entwickeln, wie sie schneller auch in ihren Zyklen sind, als wir es oft sind und ähm, was wir davon auch für unsere Arbeit übertragen können. Mhm. Und was war dabei so die... Die Erwartungen an unser Team im Tech-Quartier, weil ich meine, wir haben das ja zusammen aufgesetzt. Ihr wart sehr, sag ich mal, sehr ein großer Sparringspartner. Was war so die Erwartung? Wir haben so ein Format ja noch nie gemacht vorher. Ja, also wir waren auf eure Expertise angewiesen. Wir waren darauf angewiesen, dass ihr wisst, wie setzt man das auf, wie spricht man die Startups an, wie macht man eine Vorauswahl, wie formuliert man auch einen Titel einer Challenge so, dass möglichst viele Startups sich davon angesprochen fühlen. Ne? Also wir haben ja. ja Unsupervised Risk Monitoring als Titel gewählt, auch basierend auf euren Erfahrungen und ähm, den Zuschnitt und die Fragestellung, die daraus resultiert, sind. das geht auf eure Expertise zurück und das hätten wir alleine nicht geschafft. Ja, ja sehr schön. Ähm, was war denn... Das Beste, oder wie würdest du das Ergebnis definieren und äh, was war, welchen Einfluss hatte das denn genommen, für, vielleicht auch für die Fachbereiche, nicht nur für, für euer, mit euren Bereich? Ich glaube, wichtig für alle Seiten war zu verstehen, wie tickt Startup-Community, also wenn man das so pauschal überhaupt sagen mhm. kann, und ähm, was lässt sich davon auf unsere Arbeit übertragen. Auch wie können wir gemeinsam an Fragestellungen arbeiten? Wie müssen wir vielleicht auch Fragestellungen von uns besser spezifizieren, um eine bess und um dann noch bessere Lösungen zu bekommen? Und ähm, das Schöne ist ja, dass wir jetzt mit vier, also vier konkrete Projekte haben, die wir in, in, in implementieren wollen, ja? also wo wir, wo wir weitermachen aus der Innovation Challenge. Dass es eben nicht nur die Challenge ist, sondern dass die überführt wird in, in Verstetigung das ist super. Also auch aus unserer Sicht ist das unser größtes Ziel und wir freuen uns total, dass ihr nicht da Stopp gemacht habt, sondern dass es jetzt wirklich in die Umsetzung geht und äh, man wirklich schaut, was kann man daraus machen. Ähm, wenn wir jetzt über die Durchführung des Programms sprechen, ist euch da irgendwie was oder ist dir da was Besonderes im Kopf geblieben, was du irgendwie besonders cool fandest, wo du besonders viel gelernt hast, also wie das Programm, Programm einfach ausgeführt worden ist in Zusammenarbeit mit uns und den Startups?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 sondern dass wir jetzt weitermachen.